Die Antwort würde ich gerne Teilen. Einerseits haben den größten Einfluss die Verlage, weil sie halt bisher die klassischen Lieferanten der Bildungsmedien waren und immer noch sind, und an ihrer Seite die Geldgeber für Bildungsmaterialien. Andererseits haben die größte Macht letztendlich alle Lerner und Lehrenden, weil sie die Lern- und Lehrprozesse im Detail ja durchführen und damit auch letztendlich entscheiden können, welche Sachen für sie am nützlichsten sind, um den Lehr- und Lernerfolg zu garantieren.